Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 358. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Äh, ja, viel los war wenig diese Woche, außer dass ich auf dem Golfplatz war. Ich habe zum Beispiel äh, am vergangenen Sonntag eine spontane Runde angemeldet. Bin auch relativ früh losgekommen, irgendwie so, weiß ich nicht, 8.40 Uhr war glaube ich meine Startzeit und es gab vorher ein Early Bird Turnier, an dem ich nicht teilnehmen konnte, weil ich es zu spät gesehen habe, um mich anzumelden. Jedenfalls ist die letzte Spielergruppe vor mir mit mehr als einer Stunde Vorsprung gestartet und die hatte ich dann nach neun Loch eingeholt und weil ich als Einzelgolfer sowieso eigentlich nicht durchgelassen werden darf und im Turnier schon, schon mal gleich dreimal nicht, habe ich also dann danach das Spiel eingestellt. Äh, ja, war eh nicht so gut und ich hätte den Rest des Tages immer weiter warten müssen und dementsprechend konnte ich dann auch nach Hause fahren, das war dann im Prinzip genauso gut. Und dann habe ich jetzt gestern Morgen noch einmal gespielt, äh, war für die Golf Spezialfolge unterwegs. Da war ich ein bisschen unzufrieden, ich hatte ja so überlegt, ich mache ein paar typische Golfplatzgeräusche mit in die Folge rein. Und ähm, ja, es ist, ist halt, man kann halt entweder sich beim Golfspielen aufnehmen oder darauf achten, was für ein Pegel die Aufnahme hat. Das war also alles zu leise, es war insgesamt auch ein bisschen zu wenig. Und dann wären es halt so untermalende Geräusche ohne echte Aussagekraft gewesen. So, und dann schlägt man den Ball und dann hört man, wie ein Ball geschlagen wird. So, Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, äh, als würde ich äh, über das Fahrradfahren sprechen und eine äh, Fahrradklingel einblenden. So, das ist Quatsch. Ja, das Making-of-Video, das war dann auch irgendwie alles so ernüchternd, was ich da in Aufnahmen gemacht habe und ich glaube, das wird es einfach nicht geben, weil letztlich sieht man mich, wie ich mit Mikrofon über den Golfplatz laufe und dann ist es halt irgendwie schwierig, wenn diese Aufnahmen da nicht reinkommen, weil sie halt auch nicht gut geworden sind. Also wird es kein Making-of-Video geben, was mich jetzt auch nicht weiter stört. Aber immerhin, es war ein schöner Tag auf dem Golfplatz, morgens um sechs abgeschlagen, sogar schon um halb sechs, weil ich ein bisschen zu früh da war. Und das Ergebnis war auch in Ordnung. Das mochte ich also. Die Sonderfolge dazu ist schon fertig und produziert. Die erscheint dann jetzt, wie gesagt, ohne Geräusche am 3. Juli. Dann hatte ich eine Geschichte, so ein kleines Ehrenamtprojekt. Journalismus macht Schule nennt sich das. Ich habe also an drei Tagen Schulklassen besucht und denen von meiner Arbeit erzählt. Da ist jetzt gerade am vergangenen Freitag die letzte Veranstaltung gewesen. Weiß ich nicht, nee, irgendwann diese Woche, ist auch egal wann. Ähm, ja, und das war spannend, ähm, sehr schön zu sehen, so, also ganz unterschiedliche Klassen auch, ähm, mit mehr mal weniger interessiertem Publikum. Also war halt irgendwie eine Abschlussklasse von einem, von einer Berufsschule. Die saßen zum Teil noch irgendwie verkleidet da, weil sie Mottowoche hatten und die erste Reihe demonstrativ die ganze Zeit am Handy gespielt. Ähm, ja, gut, ist mir dann im Zweifelsfall auch egal. Ähm, und einmal war tatsächlich jemand dabei, der sich mehr aus alternativen Medien informiert und der gefragt hat, wie ich denn mit dem Vorwurf umgehe, dass Medien nicht alles berichten, weil das passiere ja nun schließlich und da habe ich ein bisschen zu viel über Filter und Relevanz und Sendezeiten und Zielgruppen gesprochen, als alternative Medien kritisch einzuordnen, aber immerhin ist mir noch eingefallen zu fragen, wie viel er denn über seinen Beruf weiß, den er jetzt bald ergreifen muss und wie viel davon er in der Abschlussprüfung weggelassen hat. Ich glaube, dass das vielleicht dazu beigetragen haben könnte, dass er es verstanden hat, warum Medien manchmal nicht alles, was sie wissen, reinschreiben in ihre Berichte. Jo, ansonsten geht jetzt morgen äh, unsere High Alarm Sommerpause los. Äh, wir starten in die High Alarm Podcast Classics. Äh, wir haben uns nochmal überlegt, wir gucken uns äh, in der Zeit, wo wir nicht aufnehmen können, beziehungsweise auch nicht aufnehmen wollen, weil wir Pause machen wollen im Sommer, äh, gucken wir uns ein paar Filme nochmal an, die wir schon mal besprochen haben, die aber zu wenig Liebe bekommen haben. Äh, und wir besprechen äh, Sharknado Teil 1, wir besprechen bay im Supermarkt und Two-Headed Shark Attack. Tja, und jetzt dann am 15. ist wie immer eine neue Folge Nord-Süd-Gefälle ähm, erschienen. Da haben wir unter anderem darüber gesprochen, ähm, dass es irgendjemandem gelungen ist, äh, als Löwe kostümiert äh, Spirituosen im Wert von 550 Euro zu klauen. Und äh, Dottie war der Meinung, dass dieser Preis nicht hinkommen könne für ein paar Flaschen Wodka und ein bisschen Abholspritz. Und wir mussten also erstmal nachgucken, was Wodka eigentlich kostet, weil wir das offensichtlich beide nicht so ganz auf dem Zettel hatten. Was mich verwundert, denn Dotti ist eine große Angebotsauscheckerin, die hat eigentlich von ganz vielen Sachen die Preise im Kopf. Aber gut, das war's auch schon wieder. Kurze Woche sozusagen, denn kurze Folge, es war nicht viel los. Und ich freue mich auf nächste Woche, denn da kann ich dann wieder irgendwas erzählen. Ich weiß aber noch nicht was, das wird super. Tschüssi! Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha und wir sind es nicht.